Da ich mich mal wieder gar nicht damit beschäftigt habe, was ich machen kann zu Weihnachten, habe ich mir einfach ganz schön was überlegt. Wir spielen NPCs Are Becoming Smart. The Game. Hier nochmal der Schnitt, Steven. Ich habe vergessen zu sagen, dass ich das alles am Weihnachten aufgenommen habe. Hey, viel Spaß beim Video. Hier ist noch vor Weihnachten. Merry Christmas! Und ich habe gesehen, hier ist Schnee und es schneit. Und das heißt, hier muss es also ein Weihnachtsspiel sein. Okay. I can't pick it up. Ich hab... ich weiß, man kann mit den NPCs. Warum ist dort ein Käfig? Okay, Carl, ich kann anscheinend mit dir reden. Hey, Carl. Hey, Carl. Was? Unrelated Ending. Das ist ein sehr tolles Spiel. What the heck? I can't pick it up. Aha. mir das aufnehmen. Hey, my gun. Okay, that's it. Uh -huh. uh -huh. Hacker-Ending. Ich habe nicht vergessen. What the heck? Toll Ending. <lacht> Weil ich Karl getuscht habe. Oh, ich wurde gekickt. Oh man. Pineapple. Ist ihr Ananas auf Pizza? Ich hoffe nicht, sonst seid ihr ekelhaft. Da kann man nicht rein. Yeah. Totally, not, totally not Tango Mangle Release Button. Sind das die Leute dort oben? Na, ja, ich drücke ihn mal. Hallo? Tango Mangos? Well, time to skip to the battle bus then. Was ist er hin? Ist das ein Mistelzweig? Alpha Base Bunker. Da liegt ja ein Hund tot. Was ist das? Okay, abgesperrt. Do you want free chicken nuggets? Do you want free chicken nuggets? Do you want free chicken nuggets? Er bewegt sich nicht! Dieser Arsch! dich! Beweg dich! Chicken Nuggets? Do you want free Chicken Nuggets? Do you want free Chicken Nuggets? Do you want free Chicken Nuggets? Do you want free Chicken Nuggets? Oh Gott, was ist das? Oh, hier ist ein Chicken Nuggets. Bro, warum hast du nicht die Tür geschlossen? Ich hab das doch verschlossen! Ah! Oh, oh, ich kann das nicht mehr verschließen. Chicken Nugget. Hast ja. du nur... ...ein Chicken Nugget? <lacht> Wie lustig. Ich will das nochmal machen. Gibt es danach noch irgendetwas, was man machen kann? Also, außer das zu essen. Kann ich eigentlich jetzt die Pistole aufheben? Hero Ending! Yo! Easy! Ich mag das Spiel jetzt schon. Tango Mango Shop. Hi, welcome to the Tango Mango Shop. You need 50 Bobux to buy free chicken bits. <lacht> ich brauche Geld, um etwas kostenlos zu bekommen. Cool. Das geht auch nicht. Egal. <lacht> <lacht> geht weg, geht weg. <lacht> <lacht> Die waren auf dem Dach. <lacht> ich hab mich gerade so Abschließen. Ich hab ein Bienenspray. You want free chicken? Ich hab dort bleibt euch hier, also. Okay, ich hab's. Bro, why didn't you lock the door? I have. Ich told you to Ich the door. Ich Ich Ich Ich hab Bienenspray. Ich warne dich. Okay. Wir keine Freunde mehr. Ist schon aufgefallen, dass der Bunker einfach ein ist. Weil sich hier ein toter Hund rumliegt. Ist. Lol, Big Shangus! Titter, la, la, la, Schön. I'm sorry, my bro ending. Okay, es kommt nicht mal Musik. Das war toll. Sehr, sehr toll. <lacht> okay, dem erzähle hätte ich nix vom. Oh. nuggets, do you want free chicken nuggets? Tango <gasps> <laughs> break and ending. <laughs> oh my god. What was that? Hi, do you know where Goofy is? Can you please bring him to me? Please, I'll give you an ending. Okay kann man nicht reingehen. Hier. Auch oh, nicht, nee, okay. Und hier. Okay, ich bin drin. Äh. Was passiert? Okay. Ah! It's just a prank, bro. Oh, ich nehme Carl. Was? Hä? Wo bin ich? Wo bin ich? nicht? Oh, nee. Kann es sein, dass das Spiel immer noch denkt, dass die Bienen mich verfolgen? Bienenkönigin. Oh, sie ist hier so ein kleines Gesicht. Hi. Makes me angry. I didn't. Nein, ich kann mich nicht bewegen. B2 ending. Wenn ich mich jetzt einfach so von B2 lass, komme ich dort auch wieder hin. Nö. Bist du Gubbi? What? Oh, Kath is looking for me. Mind if you lead me to her? No. No. Na verdammt. Oh, Na, einfach mal. Okay. Dann bringen wir ihn einfach zu Ruby. Hier, bitte. Aber ich muss ihn noch ansprechen. Yay, Ruby. Cool, Thanks! Epic! Ja, Mann! gaming Kill cab Ja! Also insgesamt ist das Spiel mega lustig. Äh... Ich würde das gerne nochmal spielen, mache ich auch äh, 10 Sterne.